Also bei der Frage, was wichtiger ist, Graswurzeln oder politische die politische Ebene, würde ich sagen, um die Sachen in Gang zu bringen, ist die Graswurzelbewegung wahrscheinlich das Wichtigere. Aber irgendwann muss die Diskussion dann auch auf der politischen Ebene ankommen. Und das heißt, das System nur von unten zu reformieren, funktioniert wahrscheinlich nicht wirklich, sondern irgendwann müssen wir uns auf der politischen Ebene genau mit den Sachen beschäftigen, die die Graswurzelbewegungen ausgelöst haben.